Willkommen Reisende, wir befinden uns wieder zurück auf der Welt von Genshin Impact. In der letzten Folge haben wir die Tempel erkunden können, zwei neue Charaktere bekommen und nun geben wir jetzt erstmal die gesammelten Sachen für die Statue ab und geben uns dann erstmal in die Stadt die Aufgaben wenden und neue annehmen. Uh, wir haben sie geupdatet. Ah, cool. Drei weitere und noch eine Stufe höher. So. Uh, wir steigen auch bald auf Stufe 8 auf. Jetzt teleportieren wir uns erst. Und zwar in die Stadt. Ja, yeah. können wir uns doch nicht irgendwie Teleportieren. Nehmen da, war. Sodele, sodele. Oh, so, kleinen Moment bitte. So, nun kann es weitergehen. Jetzt geben wir die Aufgabe als erstes ab. Mm-hmm. Auftrag abgeschlossen. Ja, klar. Jetzt können wir echt endlich diese ganzen Läden betreten, wenn wir endlich geschafft haben, den umzubinden. Welcome to the Adventurer's Guild. At You've had your eye on her, eh? Has oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for a great adventurer, when I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurer's- Paimon sees it, too! Paimon always feels safe Nevertheless, To the adventurer adventurer experience to increase your time is of the essence allow me to brief you on wait are you saying we're like official do not worry the adventurer guild does not charge a membership fee or in short there are lots of benefits but no drawbacks to becoming a member basically gift schon einsammeln was gibt's als nächstes? Wie geht das eigentlich? Ach du. So. Hm. ja, gut. Das geht ja noch länger. Without further ado, please allow me to officially Here is your adventure handbook. A new member coming aboard is a it has a record of available and it is also proof of your membership. Oh, sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive yeah. feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure, but that will come later. Opportunities to win recognition. that will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Add Astra Abyssosk Adventurer. Genau. Alles was sie sagt. Uh, wir haben ein neues Symbol. Mal gucken. Also das ist das Abenteurerbuch. Abenteurer der Statue. Oh. oh des Flusses der Elemente verfügbar. Ja. Mit dem Gleiter in der Luft sprich mit Ember. Ja, ich jetzt, will jetzt erst also die anderen Aufgaben annehmen. Ich wäre drei Teleportspunkte? Zum Glück mache ich das so eben vorbeilaufen. Das ist ja cool. Oh, vier von vier. Komm mal direkt. Oh, jetzt oh, läuft aber ein neues Kapitel. Ah, cool. Ah, jetzt läuft aber ja, du war richtig. Ist schon gemacht. Im Gange verstärkt eine beliebige Waffe auf Stufe 10. Elektrohypostat Stufe 8. Ja, ja, mh. Ja, Stufe 36, das lassen wir mal lieber sein. Also eine Waffe verstärken. Aber warum? Ne, das war falsch. So also eine Waffe verstärken. Geht das denn überhaupt schon? 15 Stufen das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben kann man das auch wieder was man jetzt echt gedrückt halten oder wie Braucht man diese Sachen. Also das ist nur Kram. Nichts Besonderes, nichts Starkes dabei. Die anderen haben wir ausgerüstet. Ach, das Warte mal, das ist nun... Welches Schwert ist denn das jetzt? Ah, blau. Drei Sterne. Oh, echt jetzt. Ah, also man muss... Okay. Einmal zwei. Oh, was war hier? Lassen wir mal. Nein, wir hätten noch ein Ah, wir haben hier noch ein besseres buch für diesen neuen charakter den wir bekommen haben die braucht glaube ich zauberbücher machen wir einfach mal so acht stufen hm. okay überhaupt nichts ey von den dingern brauchen wir denn jetzt 6 Stück. Stärken. So, 10. geht wahrscheinlich auch unendlich weit hoch. Ja, ich gleich. Ah, ja das braucht keine auch. 20 Stufen und dann gibt es Sterne. Oh. Es gab sogar ein bisschen Erfahrungspunkte. Und das haben wir fertig. So. aber das hier einsammeln. Neues Kapitel. Wir haben 10 Teleporter. Schmieden. So viel statt. Beim Weingut. Es gibt noch eine. Oh Gott, ich habe immer alles da eingespendet eben. Die einen in Wächter. Das ist bestimmt stark das Ding. Mhm. Ja, wohl eher lieber nicht. Die lohnung für Abenteuer. Dann ist in der Nähe. Was ist das? Gedeih der Elemente, Blüte der Offenbarung. Teleportations. Ja, erstmal lieber jetzt erst noch hier nach Stadt die Aufgaben machen. Nicht, dass das jetzt hier. Sag mal. Was? Yes. Das Mädchen. Den einigen ist denn jetzt diese Aufgabe hin? War doch eben eine Aufgabe. Da. Weltauftrag, okay. Hinter uns oben. Und nach links. Da. Da. Weltauftrag. Ich sehe den nicht. Ah, da ist er. Der Sichtbarkeit haben sie es aber sehr klein gemacht. Und da. Lässt so. sich, wie sagt du... denn? Achso. Hört sich Notfallpläne. Gemacht. Alle labern sollen, das muss man jetzt selber lesen. Ja, dann kann er so weg. Ich habe äh, ich werde das vernehmen. Unverzichtbare Chance, spricht mit Cyrus. Überprüfe den verdächtigen Ort und beseitige jegliche Gefahren. Ich kann hier V drücken bis zum Abwinken. Verdächtigen Ort. Hm. Welche könnten das wohl sein? Oh. Das ist doch jetzt schon wieder... Mit dem Gleiter in die Luft. Anwendung des Gleiters sprechen. Das ist so bestimmt hier irgendwo. Da oben. Dann klettern wir einfach mal die Wand. Machen wir jetzt hier eins nach dem anderen. Erste in der Stadt und dann die außerhalb. Jetzt glitzert der Fußboden. So wird der Weg angezeigt, wa? Das ist ja cool. Sehen wir jetzt aber zum ersten Mal. Ach, da steht sogar man muss höher, das ist ja cool. So, dann Gehen wir halt noch höher. Jetzt habe ich schon wieder, das könnte hinkommen, oder? Ja, da steht höher. Wie das wir den Gleiter schon bekommen haben. for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? <laughs> Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? Shy. Gliding license? Hmm, oh, isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in... Oh, but we've been gliding for ages. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's... <laughs> So you can No way. The Knights of Avonius have st you need to pass an exam and only then will the so I gave you your wing glider so this is my responsibility. At least that's what An exam? What a pain. I'm sure you'll glide through. I mean, the whole city saw how well you flew the day that storm terror attacked. So I'm sure you'll have no problem. But We do need to respect the rules. And here, take this gliding manual. No need to memorize. For example, only one person per wing anyway, be sure to read it, okay? I had to read a look. Wow, that's a great. Come find me when you're done. I'll be a Oh so yeah, der erste wisp of wind lesen. land. sky They asked the animal God, wie can wir reach the As the gods spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, We understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply the animal god said, What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Hmm. That's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? Huh. Anyway, let's go find Amber. <laughs> Oh. Auftrag ah, ja, oder auch nicht? Hier ist es so in T wird Zeit. So. 100 äh, was? Ah. was um Gott? Oh, God, die. Sind hinten. Hier hinten, und oh, wir gehen jetzt erstmal uns für die neue Abenteurerstufe Belohnung holen und zwar. Ja, ja, das versteht keine Sorge. Cool, zwei Stufen sogar. Geht zum Prüfungsort. Hier war doch aber... Kajas Problem. Im Hauptquartier ist das, da. das machen wir jetzt zuerst, weil guck mal, das ist hier in der Nähe. 140 Meter wieder in die Richtung. Uh, der goldene Wechsel oder? Machen wir das halt als erstes. Guck mal, der will, dass ich da hochkletter. Ich klettere aber hier hoch. Ganz klare Sache. So. Ähm. Dann. ist um. Braucht er nur da lang? Da oben waren wir doch gerade eben. Lieber erst, wie gesagt, die in der Stadt alle fertig machen. Weil nicht, dass wir dann zum Prüfungsort müssen und dann zurück in der Stadt. Haha, ha, das ist noch eine Aufgabe im Prüfungsort. So. Hauptquartier. andere Dinge an anderen Orten. Sach bloß. Is oh, wins. Ew, an das hier ist nicht so, dass ich keine Zeit habe. I cannot let my peers hear. please. Let's talk in the ja, Piraten? Jetzt gibt es auch noch Piraten, ich gehe kaputt. Ja. Wie wo? 19 Meter. 14. Auch draußen vor der Tür. Sehr weit muss man dafür gehen. Ja. Was, wieso ist denn der jetzt? Ganz oft. da lässt sich besser reden oder was this place will do. How I begin? oh right it's a secret of my past and I in you meine vergangenheit ich gehe kaputt so blithe look at my eye -patch. i inherited it from my and this is solid proof that we are related by blood yesterday i was glancing through the treasure according to his notes treasure but the location of the ruins is currently unknown treasure. Kyle, can hey, man, geht bald ab treasures that consist of nothing but gold and jet unser muldiges schwert aufgewertet haben <lacht> klar ja ja ja wo ist das schwert los los los My grandfather hid the magic sword. these incredibly thrilling adventures. Holy moly! A gang of treasure hoarders has been very. I'm afraid that they. We won't let it fall into the wrong hands. We You just rest assured that we are here. Wow, great! Please keep it a secret. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper power. Well, let's go to the adve The adventurers should know more about und jetzt erkundige äh, also kommen rennt man raus muss man wieder reinlaufen einfach hier direkt wieder die wand hoch Ganz klare sache zack wand hm. hoffentlich ist das schwert besser als das was wir haben sonst lohnt der aufwand nicht aber deswegen erst wenn wir schon wieder hier waren So, okay. Warum muss ich jetzt hier rausgehen? Geh zur. Geh zur gild und erkundige dich. Das ist ein Hänker. Was scheiß an? Halt die Gebäude oder was? Hey, for looking super mega uber powerful it's fine as long as so cyrus arcadian ruins thanks for your intel anyway ja wir werden mich spitzelt Kann ich von hinten abstichen no clues so was Erstmal kann er hochspringen. Hört hm. mir ja früher auf. Ich bin ja immer sehr ruhig langsam hochgeklettert. Oh, du bist zurück. Hör, wir haben über die Abenteuerung gefragt. überall. Eine Person gefragt. That? Oh, ich meine nur, was ist das fun in finding, finden? Aber... I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that's really Where's the Now now, as per the black market's rule, we will be meeting the informant. And what are we waiting here for? You have my thanks. Of course, you'll be compensated. So. Schwarzmarkt wurde schon wieder Auftrag abgeschlossen. Da 400 Meter. was noch in der Stadt ist. Ist wahrscheinlich da, wo es so leuchtet, war so. Noch irgendwas in der Stadt. Das war jetzt hier wieder. ruin Das ja geht ja noch nicht. Flugschein. Das geht noch nicht. Ist ein, ne das ich mit dem Animo-Siegeln. Ah, da unten. Das ist ja jetzt einfach. Direkt hier in der Stadt. Look, <lacht> What did I tell? Is there anything that catches your eye? No need. I forgot I've been trying to make something a bit special recently. Do you have any animal sigils with you? It seems the more to the point. Any animal sigil? 71 Guen Einen aufstieg und aufstieg warum sie alle anders farbig hatte feuer wasser luft erde oder so ein scheiße ne? das wenn jetzt einfach ein krasses schwert Rohmaterial. rohmaterial ja, ich kann das gegen gold tauschen Aktivierung von Sternbildern. Was soll ich damit? Am Andenken Händler von Mondstadt zu erhalten. Nicht jetzt? Warum soll man das dann hier kaufen? Ja, ich habe die Sphäre nicht entdeckt. Ach, los. Das Feuer. Vorher... Ich will ja nichts kaufen. animo sind Mondstadt. Wenn du dich Okay, es ist eigentlich mehr kompliziert als das. Aber es ist offensichtlich die Grund, warum ich animo Sigils brauche, ist, sie haben, die andere Materialien nicht... Aber es funktioniert. Du bald und bring mir lots and lots of animal sigils. Please also visit if you come across any weird. Haben Sie gehört? There's a strange wanderer near Wolfendom. Ja, einfach abgeschlossen jetzt. Ja. Flugschein. Ah, ja, der geht nicht. So, überprüfe den verdächtigen Ort. Oh, das. Ah, oh, das passt sich. Da müssen wir sowieso hin. Haben wir da direkt zwei Aufgaben? Und zwar einmal das da. Den richtigen Ort, ja, kann ich ja mal drauf schießen. Gott ist weggelaufen. Ich habe mich schon wieder angezündet. Ja, ich sollte vielleicht den S-Typi nehmen. Den habe ich aber gerade nicht ausgewählt. Ah. Cool, ich habe kaputt gemacht. Ja, da muss ich jetzt erstmal den S-Typ auswählen. Ja, ja, da Excel. Da. Ja, ja. Geil. Eingefroren und sich selbst umgebracht. Was ergibt's gibt's denn? Kann ich auch noch ein bisschen Erz einsammeln. Wenn der nicht so rumhampeln beim Springen, also beim Schwertschlagen. Da ist die Frage... also falsche richtung hm. so nimmt man sich selber an so. ja mit dem kann ich ja hier nicht hin weil wo oh, händler schwarzmarkt muss ich die aufgabe dafür wieder anmachen Nein was war das Ah, da hinten 75 Meter so Wie weit war das 350 144 immer äh, wir trotzdem erst das da oben lüster weil das nicht she's in cool mein tod why is this happening to me him who thanks so much for saving me You're far more rel- It's nothing. She's a travel- Traveler? I- Oh, so you're the- <laughs> I didn't know people in our circle know how important the network is. Well, you- Lucky, but it's lucky- Listen well, then. The Intel three six-armed giants reside in the city in the lake. Two guard the statue, one- Right. There's also this map that came with it das eine could this be the so jetzt oder wie du das? So, drücke b inventar zu öffnen nach Hinweisenszene zum Auftragsreiter Hinweis. Hinweis. Riesen der Stadt auf dem See wohnen drei sechsarmige Riesen. Zwei davon beschützen die Statue. ein Schatz der Götter. Schatzhinweis 1. Ja. Stadt auf dem See. Was ist so? Kackrieze. Drei sechs Riesen. Die Statuen. Zwei davon schützen. Statue, eine den Schutz der Götter. Ah, ist irgendwo von der Stadt? Stadtsee. Eine Statue. Zwei kleine werden hier sein. Ah, guck mal, da ist eine. Das ist auch nur eine Mauer. 1, 2, 3. Dann ist es genau da drunter. Hm. Okay. Machen wir die andere Aufgabe weiter. Oder ist sie jetzt nicht fertig. Rote Glückschein, Rätsel Arcadia Was ist das Rätsel? Nee, jetzt das ist näher, also machen wir das. Und danach müssen wir schon der Schluss machen für heute. So da und ein Stück weiter oben. Gott wie viel weiter oben ist? Ach nee ob wir das schaffen schaffen uh, los los los los uh, oh, oh. Schafft. so haben die auch wieder feuer oder welche element haben die jetzt ah, einfach massenschlägerei hier Was? Oh, auch schon wieder feuer So, jetzt mal springt er so beim Laufen. Ah, das war's schon. Hier. Ich... Was da ist... Hin. Gut, dass sie hoch springen können. So. Dahin. So. hin. Dann können wir uns zurück teleportieren wegen dem Rätsel in die Stadt. Ja, das schaffen wir noch. Wenn die ersten beiden jetzt Feuer waren, wird der bestimmt auch Feuer sein. War direkt Fuß drauf, auch gut ist. Ich habe ihn in die Richtung gezeigt. Oberein ja. auch ich werde jetzt nicht kochen. Ist bei dem kaputt. Ja. Cool. Oh, so sorry. Wieso wirken Eis bei dem Flammen nicht? Oh Gott, wo sein? Was zum Henker? Jo, es geht denn jetzt ab. AG-Kenntnisse, das kann ich jetzt mal voll drauf verzichten. Ja, wieso geht denn Freeze jetzt nicht? Ja, ich Denn als erstes hier... Was haben wir denn? Fuck, der ist tot. Was zum... Ich muss jetzt erst den, dem ich Schutzschild darunter kloppen. Oh muss er nehmen? Ja, nee. Wir mm. zünden alles an. Jetzt ist er da. Diese Feuerbrot hier feuer no hey. gegen feuer hilft wohl eher weniger Gar nicht. Gott. Ich scheiße jetzt wieder weg. Ah, Gottes Willen. Oh ja, nee, ja, nee, nee. Das war ja Was sollen also, wir jetzt zugehen wissen, was ist das blaue da? Und vor allen Dingen, wie belebe ich die anderen wieder? Fragen über Fragen. Aber auf jeden Fall haben wir die Aufgaben beide erledigt. Das ist auch schon mal gut. So. Wir gucken wir uns noch diesen Tornado dann. Ah, okay, ist ja. Oh Gott, das ist bestimmt so eine voll schwere Aufgabe. Wie die Stelle ja, Die bewegt sich ein bisschen langsam. So. Da ist ein Eisfatzger. Rotter Eisfatzger. Da hinten ist noch ein Wassermann. Unter Strom. Ah, okay. Scheiße. Dann soll ich mal aus dem Wasser rausgehen. Leer. Okay, Oh, was ist denn nun jetzt hier? Wo kommt der jetzt her? Jetzt mich einfach scheißern. Oh nee. Jetzt bin ich gefroren. Oh alle Elemente auf einmal. Ich gehe kaputt. Ich muss sie einzeln runterklappen. Dann kann ich mir den großen vornehmen. Ja, nee, nicht ins Wasser auch, scheiße. habe ich gerade den Sch schild aktiviert äh ja doch schild aktiviert ich will doch den anderen angreifen Nein. Ich sehe überhaupt nichts. Hütte ihn doch. Sie alles rumliegt. Wie soll ich den denn jetzt kaputt kriegen? sein Schild nie runtergekloppt. Wo oh, hat der die Schleime her? Was zum... die Alte jetzt? Du die Gegner alle. Äh, ach so, nee. wie siege alle Gegner. Hä? ihn angreifen und nicht seine Schild. Und er dreht sich ganz schön gut schnell. Gleich, oh, okay. oh, jetzt. Mensch, Skinner. Das Schild ist nämlich ganz schön schwer, das kann er kaum bewegen. Das ist elementar, um die Schätze der Herausforderung einzusammeln zu können. Dafür wird folgendes benötigt: ich ursprünglich 20. Oh habe ich das? Zu <lacht> okay. alles einsammeln jetzt hier. Oh. Nix mehr um. Noch ein paar Blumen. Noch mal einsammeln. Ach, eine Maske Okay. So. Daumen ist ein Teleportpunkt. So, wo müssen wir hin die ganzen Aufgaben abgeben? Ach, das das so ein Ding. Na gut, das machen wir nicht noch mal viel zu schwierig. So, die Aufgabe ist fertig. Wo müssen wir die andere ab? Gucken. Flugschein. Ja, da war ja was. So, jetzt mit dem Flugschein und dem Piratenschatz werden wir nächste Folge in Angriff nehmen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts weiter verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.